Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um verschiedene Szenarien, wie die russische Invasion in der Ukraine weitergehen könnte. Seit fast einem Monat herrscht in der Ukraine Krieg. Die russische Kriegsführung scheint immer brutaler zu werden. Aktuell werden offenbar vermehrt zivile Ziele angegriffen. Besonders im Fokus stand in den letzten Tagen die Stadt Mariupol, die ganz im Süden des Landes, 50 Kilometer entfernt von der russischen Grenze liegt. Die Stadt wird seit Tagen von russischen Einheiten belagert und am Donnerstag wurde auch ein Theater, was als Bunker gedient hatte, beschossen. Seit Freitag konzentrieren sich die russischen Angriffe vermehrt auf Flughäfen. Juristisch hat der Einmarsch Russlands übrigens erste Folgen. Der internationale Strafgerichtshof hat Russland bindend verurteilt, den Krieg sofort zu beenden, auch wenn das höchste UNO-Gericht keine Möglichkeit hat, das Urteil auch durchzusetzen. Gleichzeitig wird auf vielen Ebenen miteinander geredet. Bundeskanzler Olaf Scholz telefonierte am Freitag mit Putin und auch zwischen Russland und der Ukraine gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Gespräche, unter anderem in der Türkei. US-Präsident Biden hatte in einer Rede Putin direkt als Kriegsverbrecher bezeichnet und weitere Unterstützung für die Ukraine versprochen. Insofern ist erstmal offen, wie genau der Krieg weiter verlaufen wird. Da gibt es viele Möglichkeiten, je nachdem welche Zeichen man wie bewertet. Um vier dieser Möglichkeiten soll es heute gehen. Als erstes der hoffnungsvollste Kriegsausgang. Die Ukraine schafft es, die russischen Truppen zum Rückzug zu bringen. Diese Hoffnungen tauchen ja auch in der letzten Zeit immer wieder auf. Zum einen sind wichtige Städte wie die Hauptstadt Kiew oder die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiv, auch nach über drei Wochen Krieg nicht unter russischer Kontrolle. Außerdem gab der Chef der russischen Nationalgarde zu, auf mehr Widerstand zu stoßen als erwartet. Und die Treibstoff- und Koordinierungsprobleme der russischen Armee werden immer größer. Angenommen, die NATO entscheidet sich jetzt dazu, mehr Waffen und auch Flugzeuge zu liefern. Die logistisch militärische Lage Russlands verschlimmert sich weiter und ein möglicher russischer Staatsbankrott tritt tatsächlich ein. Zusätzlich lässt dann die Moral der russischen Armee nach und der ukrainische Wille nach Freiheit glüht noch einmal auf. Unter solchen Umständen könnte es möglich sein, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen es schaffen, die russische Armee zu einem Stillstand zu bringen, sodass eine militärische Patt-Situation eintritt. Schließlich befiehlt Putin zwangsläufig den Rücktritt seiner Truppen, da sein Land die Kosten nicht mehr tragen kann. Allerdings wird dieser Schritt Putin sehr viel Überwindung kosten, schließlich verfehlt er damit nicht nur seine Ziele, sondern der Rückzug würde ihm auch innenpolitisch schaden. Doch erstmal würden vermutlich im Westen viele aufatmen, die reale Gefahr eines Weltkriegs wäre gebannt und Russland erstmal keine Gefahr mehr. Auch die Ukraine könnte langsam mit den Aufbauarbeiten beginnen und würde sich wahrscheinlich weiter an die EU und die NATO annähern und auch hier umso mehr Beitritte anstreben. So gut diese Niederlage Russlands für die westlichen Staaten also wäre, so schlecht wäre die Situation für Putin. Er hätte im Falle eines Rückzugs es nicht geschafft, die angeblichen in der Ukraine zu entmachten, das Land zu entmilitarisieren und von angeblichen Biowaffen zu befreien. Stattdessen ist sein Land jetzt international isoliert, die Wirtschaft am Boden und die Bevölkerung leidet entsprechend. Daher ist gut möglich, dass bei einem solchen Szenario die russische Zivilbevölkerung auf die Straße geht und es zu noch größeren Massenprotesten kommt, also sowieso schon wegen des Kriegsausbruchs. wir den Spieß einmal um, nicht die Ukraine schafft es sich noch weiter zu mobilisieren, sondern die russische Armee gewinnt gänzlich die Oberhand. Dafür gibt es mehr oder weniger brutale Varianten, die aber alle unfassbar großes Leid auslösen würden. Zum Beispiel könnte die russische Armee die Ukraine weiter zermürben und durch immer brutaleres Verhalten in die Knie zwingen, oder Russland setzt zu einer neuen Großoffensive an und schafft es so, die wichtigen Städte und Knotenpunkte einzunehmen, sodass die Regierung in Kiew kapitulieren muss. Oder Russland bereitet unter falschen Vorwänden einen Angriff mit Bio- und Chemiewaffen vor und tötet so brutal viele Menschen, dass auch hier die Ukraine aufgeben muss. Wie auch immer so ein sich aussehen würde, er wäre für die Menschen in der Ukraine natürlich fatal. Die Werte von Freiheit und Demokratie würden so in weiter Ferne rücken und Russland könnte eine Marionettenregierung etablieren, die ganz nach den Wünschen Moskaus die Ukraine in Richtung Belarus dirigieren könnte. Und auch ähnlich wie unter Lukaschenko könnte es passieren, dass die Demonstrationen und Aufständischen mit großer Brutalität niedergeschlagen würden und irgendwann aufgeben müssten. So würde eine neue Art eines eisernen Vorhangs entstehen mitten durch Europa. Einerseits könnte das zu einem engeren Zusammenrücken der betroffenen Staaten führen, Finnland beispielsweise könnte aus Angst vor einem Angriff Russlands in die NATO eintreten und auch sonst würden vermutlich weitere Sanktionen verhängt. Andererseits würde das aber vor allem zu einer Gefahr für Europa und die NATO werden, weil Russland gestärkt aus dem Krieg herausgehen würde und auch immer wieder aufs Neue durch Militärmanöver Sicherheitskrisen auslösen könnte. Die NATO müsste sich dann auch eingestehen, dass die Möglichkeiten begrenzt wären, die Ukraine wieder zu befreien. Eine andere Option ist, dass die vorhin beschriebene Niederschlagung der Proteste nicht gelingt und ein gut organisierter militanter Widerstand der Ukrainer und Ukrainerinnen entsteht. Dadurch hätte Russlands Wende Theorie gewonnen, doch praktisch würde der Krieg weitergehen und mit möglicher Unterstützung aus dem Westen würden wiederum die russischen Besatzer durch die Zivilbevölkerung angegriffen und eine Kontrolle der Ukraine nie wirklich stattfinden. Und auch dem Kreml in Moskau käme ein solches Szenario ungelegen, denn dadurch würden sowohl die Kosten, also die Verluste auf russischer Seite immer weiter steigen und das könnte dazu führen, dass sich Putin irgendwann eingestehen muss, dass er seine Truppen zurückziehen muss und die Ukraine letztlich doch gewonnen hätte, wenn auch auf beiden Seiten viel Blut geflossen wäre. Dass das Putin auch innenpolitisch wieder schaden würde, liegt auf der Hand. Und dann zu einem dritten Szenario, was hier und vermutlich in der gesamten westlichen Welt als Worst-Case-Szenario gesehen wird. Der Ausbruch eines dritten Weltkriegs. Und so bitter das ist, auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie so ein Krieg ausbrechen könnte. Entweder weil Russland aus Versehen ein NATO-Mitglied bombardiert und einen Gegenschlag auslöst oder weil die NATO sich aus russischer Sicht zu sehr am Krieg beteiligt. Zum Beispiel durch eine Flugsverbotszone über der Ukraine, was dann zu einem Gegenangriff Russlands führen würde. Oder Putin hat noch größere Pläne als die Ukraine einzunehmen und will auch einen NATO-Staat eingreifen. So oder so, ein dritter Weltkrieg wäre nicht nur für Europa gefährlich, sondern könnte potenziell das Ende der Welt bedeuten. Denn spätestens, wenn Atomwaffen eingesetzt werden, ist mindestens die totale Zerstörung einzelner Länder vorprogrammiert. Aber auch wenn die Staatschefs der Nationen vernünftig bleiben und Massenvernichtungswaffen nicht verwendet würden, stünden sich riesige Waffenarsenale gegenüber, die auf lange Sicht genauso zumindest Europa in Schutt und Asche legen würden. Alles in allem also kein Szenario, was sich irgendjemand wünschen sollte. Das letzte Szenario ist entweder mit am realistischsten oder sehr unrealistisch, je nachdem, wie man aktuell fragt. Es könnte passieren, dass ein Frieden durch Verhandlungen eintritt. Vor einigen Tagen hatte die Ukraine mitgeteilt, Russlands Vorschläge würden konstruktiver und der russische Außenminister Lavrov ging sogar so weit, dass die Verhandlungen kurz vor einem Abschluss stünden. Ein Grund für die scheinbar bessere Zusammenarbeit könnten die unerwarteten hohen Verluste für Russland sein. Die russische Führung merkt dass sie nicht einfach durch die Ukraine durchmarschieren kann und muss nun ernsthaft verhandeln. Dabei soll laut Financial Times aktuell an 15-Punkte-Plan erarbeitet werden, in dem sich an vielen Stellen Russland durchgesetzt habe. Zum Beispiel solle die Ukraine neutral bleiben, ähnlich wie Österreich, das zwar EU-Mitglied aber nicht Teil der NATO ist. Außerdem soll nicht erlaubt sein, ausländische Waffen in der Ukraine zu stationieren, wofür das Land im Gegenzug aber Schutz von seinen Verbündeten wie den Vereinigten Staaten oder Großbritannien erhalten dürfte. Zusätzlich müsste Russland natürlich alle Truppen abziehen und den Krieg beenden, so steht es angeblich in dem Papier. Die größte Frage wäre aber auch so noch gar nicht angegangen, nämlich welche Gebiete wem gehören werden. Zur Debatte stehen vor allem die Oblasten Donetsk und Luhansk, die sich selbst als unabhängig sehen und natürlich die strategisch wichtige Schwarzmeerhalbinsel Krim, die Russland 2014 annektiert hat. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte dazu in einem Interview gesagt, er sei bereit darüber zu reden, man werde aber nicht kapitulieren und russische Ultimaten nicht akzeptieren. Der österreichische Politikwissenschaftler Mangold sagte der Tagesschau dazu, solange die Ukraine nicht anders könne, werde sie keinem Gebietsabtritt zustimmen, weshalb wenn ich glaube, dass es bald einen Durchbruch geben könne. Auch sonst scheint ein Kriegsende aufgrund von Verhandlungen eher unwahrscheinlich, denn auch wenn beide Seiten sagen, man nähere sich einander an, es gibt immer noch viele Dinge, die gegen einen vertraglichen Frieden sprechen. Zum einen bräuchte es vermutlich Gespräche zwischen den beiden Präsidenten, die Putin bisher aber immer ablehnte. Zum anderen ist besonders der NATO-Verzicht der Ukraine hinter den Kulissen sicherlich umstritten, wie die Deutsche Welle schreibt, vor allem auch, weil den genannten Sicherheitsgarantien für die Ukraine ja noch die Verbündeten zustimmen müssten, was offenbar nicht so sicher ist. Der aber zentralste Punkt für ernsthafte Friedensverhandlungen wäre erstmal ein Waffenstillstand. Ohne diesen könne kein langfristiger Frieden einkehren, weil aktuell, so mehr verhandelt wird, auch mehr geschossen werde, wie die Leiterin der Kiewer Denkfabrik Neues Europa, Alonja Hetmanschuk der DW, sagte. Und für einen solchen Waffenstillstand braucht es wiederum vertrauliche Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Verhandlungspartnern, die scheitern aber oft schon an der Frage, ob man Sicherheitskorridore für die flüchtende Zivilbevölkerung einrichten kann. Insofern ist das Vertrauen auf verbindliche Absprachen wohl gering, genauso wie aktuell die Hoffnung auf Gespräche mit Ergebnissen. Aber, und das hat uns dieser Krieg eindrücklich gezeigt, ist recht ein Tag, um alles zu verändern. So viel erstmal zu möglichen Kriegsszenarien für die russische Invasion in der Ukraine. Mehr zu diesem Thema findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Unsere Videos können leider keinen aktuellen Stand abbilden. Falls ihr euch mit etwas anderem ablenken wollt, was in dieser Zeit sicherlich auch mal gut tut, findet ihr hier eine Buchvorstellung zu dem Buch After the Fire oder ein weiteres Video, was YouTube euch empfiehlt. Abonniert so oder so gerne den Kanal und aktiviert vor allem die Glocke. Dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.